Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, was sich letztendlich geändert hat zwischen dem Amazon FBA Kosmos im Jahre 2017 bis heute und was sich auch vor allem ändern wird, wenn du jetzt heute dein Amazon Business startest versus wie das Ganze dann vielleicht im Jahre 2025 circa aussehen wird. Weil es immer sehr, sehr ähnliche Zyklen sind, die durchlebt werden und weil vor allem sich fundamentale Dinge teilweise doch ähm, ja, substanziell wirklich ähm, unterscheiden. Noch. Und wenn wir das Ganze mal früher betrachten, dann war es so, dass der ganze Markt eigentlich relativ unausgeglichen war, weil es sehr viel mit sogenannten Black Hat Methoden gearbeitet wurde. Das heißt, die Leute, die mehr Kapital hatten, hatten nicht nur ein bisschen mehr Chancen, sondern die hatten deutlich mehr Chancen wirklich auch weiter oben angezeigt zu sein und auch de dementsprechend mehr Umsätze und Gewinne zu erzielen, weil man damals wirklich nicht nur sich Ranking einkaufen konnte durch sogenannte ja, Ranking Plattformen mit Gutscheincodes etc. sondern man konnte sich auch unendlich viele Reviews einfach einkaufen. Ich weiß, damals noch hatten eine Firma damit geworben, hey, wir haben einem Produkt innerhalb von einem Monat, ich glaube, der Rekord war 617 Bewertungen letztendlich einmal generiert, die dann einfach von chinesischen Verkäufern oftmals einfach natürlich gezahlt werden. Und dann sagt der Seller, okay, ich zahle jetzt 20.000 Euro für dieses Produkt, einfach nur für Bewertungen. Und dann ist das Produkt am Markt, ist da und hat direkt diese horrende Anzahl an Bewertungen nach ein, zwei Wochen vielleicht. Und das natürlich macht das Ganze extrem viel kompetitiver und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass Amazon deutlich, deutlich strikter dagegen vorgeht und eigentlich fast gar keine Bewertungsmanipulation in so einem großen Stil mehr durchgeführt werden kann, was ich dir auf jeden Fall auch nicht empfehlen würde, das generell zu tun. Und an sich wird das ganze Ökosystem dadurch eigentlich viel fairer in der Hinsicht, weil du heute die gleichen Chancen hast wie jeder andere auch. Und deswegen, ähm, ja, das eigentlich von der Kompetitivität so, so gesehen in diesem Sektor sogar ein bisschen abgenommen hat. Natürlich, nichtsdestotrotz, sind seit 2017 immer mehr Bewertungen dazugekommen zu den ganzen Produkten. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar ist es so, dass du damals oder vielleicht in manchen Nischen jetzt noch theoretisch eigentlich die gleichen Produkte auf den Markt bringen kannst, wo minimal besseres Marketing ausreicht, um auch noch ähm, substanzielle Umsätze, äh, Umsätze zu erwirtschaften, was in äh, ja, der weiteren Zukunft definitiv nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, vorauf du definitiv immer mehr Fokus legen solltest, sind ganz klassische Alleinstellungsmerkmale. Ganz klar, haben wir öfter darüber gesprochen, ist äh, auch generell bei Produkten, wo einfach sehr viel Vergleichbarkeit herrscht, weil du ja die Amazon Produktdetailseite hast mit den ganzen Produkten direkt nebeneinander, wo der Kunde eins zu eins sehen kann, hey, was bietet dieser Seller mir an für den Preis versus was bietet dieser Seller mir an für den Preis? Und aus dem Grund ist wirklich das Thema Alleinstellungsmerkmale immer, immer relevanter und das Ganze solltest du auch jetzt schon beachten, wenn du jetzt gerade dabei bist, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und wie gesagt, was das Ganze sein kann, haben wir schon öfter darüber gesprochen, aber das ist definitiv etwas, was du auf jeden Fall berücksichtigen musst. 2017, ganz ehrlich, war es so, du hast einfach Produkte auf den Markt geschmissen mit ein bisschen besserem Marketing oder teilweise sogar dem gleichen Marketing und der Umsatz ist einfach sozusagen verteilt worden auf die verschiedenen Seller. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber jetzt hast du dadurch auch die Möglichkeit, noch schneller, Immer mehr, äh, immer mehr Käufer auf der Plattform sind, auch wirklich mit dem guten Produkt rauszustechen, weil du dann wirklich viele Sales hast, durch viele Sales viele Bewertungen generierst und so wirklich auch dir jetzt schon ein solides, solides Fundament aufbauen kannst in wirklich ja, den starken Nischen dann auch. Und was uns auch zum nächsten Punkt bringt und zwar ist es das Thema Marketing, denn kleine Firmen sind eigentlich meistens besser daran, wirklich Amazon-spezifisches Marketing äh, zu machen als große Firmen. Ich meine, du kannst es immer sehen bei denjenigen, die wirklich äh, die Top-Verkäufer auf der Amazon-Plattform sind. die haben extrem viele Produkte, generieren extrem viel Umsatz, aber pro Produkt selber gibt es eigentlich meistens immer noch andere Konkurrenten, die das Ganze besser machen als sie, also andere kleinere Seller. Und hier ist es so, dass du dich wirklich auf wenige Produkte fokussieren kannst, hier aber vollkommen Herz, Herzblut reinstecken kannst und dann auch dafür sorgst, dass du letztendlich wirklich sehr, sehr viel Umsatz äh, damit machst, indem du wirklich enorm gutes Marketing hast. Also jetzt vor allem nicht mal auf das BBC bezogen, worüber wir im Anschluss sprechen, sondern erstmal auf das generelle Marketing, was jetzt Bilder, Verkaufstexte etc. angeht. Das heißt, nutzt wirklich alles aus, was, was hier geht. gestalte das EBC wirklich schön etc. Und dann ähm, ja, bist du hier auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. 2017 hatten teilweise die wenigsten Produkte EBC und 2025 wird so sein, dass eigentlich alle noch besser äh, im Marketing sind als jetzt, weil dann auch wahrscheinlich Technologien wie 3D-Rendering wahrscheinlich auch günstiger wird. Es immer mehr Leute gibt, die auch hergehen und da wirklich sich auf die Amazon-Produkte, äh, Fotografie spezialisieren etc. Deswegen auch hier ist es wieder so, dass du dir ein solides Fundament aufbauen musst und da wirklich mit einem Produkt, was sozusagen, ähm, ja... Verbesserungsmöglichkeiten äh, letztendlich auch hat und ein sehr gutes Marketing, die jetzt aufstellst, um so sozusagen den Weg für die Zukunft auch zu ebnen. Und das letzte Thema sozusagen, oder vorletzte Thema ist PPC. Das heißt, PPC wird immer relevanter sein, weil du auf der einen Seite mehr Konkurrenz hast was klar ist, ja, dementsprechend hast du aber auch deutlich mehr Käufer, die auf der Plattform sind, was das Ganze wieder so ein bisschen relativiert. Und du hast tendenziell die Möglichkeit, was gut immer für uns ist, weil wir nicht limitiert sind vom Budget her, mehr auszugeben. Früher war es so, dass du ja, weniger ausgeben konntest als heute. Das heißt, auf Keywords manchmal konntest du nicht mehr als vielleicht 10 Euro am Tag ausgeben, weil einfach nicht mehr Suchanfragen da waren. Heute ist das Ganze schon anders und das wird auch äh, in drei, vier Jahren noch sich weiter steigern, weil es immer mehr Käufer gibt, die auf die Plattform kommen und immer mehr Verkäufer, die letztendlich das Ganze auch wieder ja, sozusagen ähm, in die Höhe treiben. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du PPC beherrschst, deutlich mehr Umsatz zu machen als vorher und das Ganze auch dementsprechend unterm Strich profitabler zu gestalten, weil klar, es kann sein, dass du damals vielleicht 23% Marge hattest und jetzt 19% hast und ähm, dafür aber jetzt diese 19% Marge auf die dreifache Anzahl an Produktverkäufen widerspiegelst und dadurch unterm Strich viel mehr Nettomarge hast. Und darauf kommt es letztendlich an, weil das Potenzial an Käufern, die Geld ausgeben wollen, sich wie gesagt immer weiter steigern wird. Und der Hauptpunkt ist, ist letztendlich der letzte, über den ich gerne sprechen möchte, und das sind Amazon-Unternehmensaufkäufe und Amazon-Unternehmensverkäufe, wenn du als Seller das Ganze machst. Und wir befinden uns gerade in so einer kleinen ähm, ja, Goldgräberstimmung, sage ich mal, im Bereich Amazon FBA, weil es ganz, ganz viele große Firmen gibt, die enorm viel Kapital zur Verfügung gestellt bekommen, um so kleine Firmen aufzukaufen. Und jetzt ist es sozusagen der richtige Weg, noch diesen Zeitraum mitzunehmen, das Ganze aufzubauen, weil in der Zeit, wo du dein Business aufbaust, jetzt, werden immer mehr Firmen weggekauft und das ist dann ganz klar Angebot und Nachfrage, weil Firmen, die es jetzt vielleicht innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Jahren aufgebaut haben, die werden großteils alle aufgekauft werden und dann werden sozusagen die sogenannten Multiples, also die Multiplikationsfaktoren, zu denen das Ganze unternehmen gekauft wird, sich in die Höhe treiben und jetzt hast du einen guten Zeitpunkt, um zu starten, um noch das Ganze ein, zwei, drei Jahre aufzubauen und um dann zu einem viel höheren Preis zu verkaufen, als wenn du es jetzt an diesem Zeitpunkt mit dem gleichen Umsatz, dem gleichen Gewinn etc. verkaufen würdest. Also das sind sozusagen die Punkte, die sich ändern werden, die sich geändert haben und wenn du die beachtest, denke ich mal, dann bist du ähm, ja, auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich ein langfristiges Business mit FBI aufzubauen und deswegen, weil wir diesen langfristigen Gedanken haben, planen wir das Ganze auch bis ins Jahr 2025 zum Beispiel. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass dem Video doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und dann verpasst du auch keine weiteren Videos mehr. Alright, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.